Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil Seam. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe, ich falle es. Here we go again. Arma Deputy. Arma DDD. Ist das der Polizist? Kombinieren. Ein wirklich. So. Jetzt wissen wir schon, was uns erwartet. <lacht> Hi. <lacht> Moin. Als ob wir nämlich mit ihm die Motos sehen Du so. kommst hier nicht nicht. Aua. Immer schön ruhig zu. Das muss man auch aufmachen. Owe, owe. Owe. Alter, Ja, gut. Machen wir das mal kurz auf. Emotion Ich sie aber. Alter, okay? <laughs> also ob ihr das in Oh mein Gott! Und dann geht's los So jetzt gehen wir weg. Und jetzt ich... ist gar nicht. Ist wieder weg? Ich oder? weg? Oh mein Gott, oh, mein Gott. oh Oh mein Gott, wie hätte ich wegkommen sollen? Oh mein fucking Gott. Nein! Oh, Fuck. Okay, das ist, okay, das bin ich in sieben Stunden fertig. Sie können Check verlangen, dass sie hängende Leichen zu ihrem Vorteil nutzen. Ich würde sogar gerne, dass sie sich die Flinte beschaffen. Hey, das sind ja ganz viele verschiedene Tricks. Gib mir... Kabuse. Okay. Eben ja, das sind ganz viele Tipps jetzt gewesen. Cool. Ah, mein Deputy. Da ist uns nichts gewesen, oder? Oder war da Chemikalie? War da nicht da nicht? Sag ja. Können wir jetzt kombinieren. Kombinieren. Yes. Da unten ist Cheeseburger, glaube ich. Aber wir schauen nochmal kurz. Irgendwas war da, ja. Cheeseburger. So. <coughs> Zum Dritten. Hi. Die... Hey. Ja, roll. So, jetzt haben ganz gut. So nicht drauf. Mein Gott. Ey, Oh. Hey, oh. Oh. mal weg! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Und Oh. Egg. Oh, das ist nicht gut, wenn das ist. Oh, das ist das oh! Hey, ist das so ja, da ist schon schnell. Ah, ey, gut, da. Soll ich da drauf schießen? Das voll so da. So, uh, die Motorsäge, geil, Hops. Still not. I'm not Oh! more. Oh my god! He's right. He's not going to be to Das Oh mein Gott. Oh! Aua! No, no, no, no. Er hat mich einfach. Mal weird. So. Zum vierten Mal, glaube ich. Jetzt habe ich aber Munition hergestellt. Hi, Jack! Cool. Man muss ihn äh, weiter mit innen hier nicht äußeres Gewebe kann regenerieren generieren ist gestanden. Ich Prozess da mit dir. Wo ist denn? Er ist hinter mir! Tester! Das ganze regenerieren. Schaut drauf tiefen. Oh mein Gott, da müssen wir auch mal aufmachen. Are we going to launch? not going Okay. we need to do Oh my god. I need to EGMW Er macht den Er macht den Ja? Oh mein Gott Er hat's geboten gemacht Oh mein Gott Abo rein da einschalten. Hör Wie Wieso sein? Er fordert das Topo. Ich bin jetzt drin. Oh mein Gott. Aua. Hey, ich bin den Heatmangel. Er macht die Knappe. Nein! <lacht> Holy shit, das war close. Wir müssen verlangsamen. Ja. Komm nicht nur? Ja. Endlich. Oh. Ich oh. bin noch hier sterben. Ich hey, schon wieder auf. Oh mein Gott, was ist da los? Nein. Du mir eingefallen und bleib tot. Ja. Hier mal Motorsäge. Okay. okay. Kann mal schon nicht haben. Selbst Waffen. Bleibt auf. Ah. Ja, machen wir nur. Und da hab ich die Motorsäge kaputt, gell? Mach die Motorsäge nicht kaputt. Ja. Ja, hat die Mose ich kaputt gemacht. Sag ich doch. Wir haben nur noch zwei Schuss. Oh mein Gott. Das ist die erste Hilfe, Mittel, Wie viel haben wir denn? Wir sind ein Girl. Cool. Cool. Ja, dann. Haben wir einen Hundekopf mehr? I guess. Da hinten kommen wir eigentlich auch nicht weit, aber wir trotzdem nochmal oben hin. Ah ja, ah ja schießen wir da nicht ab, oder? Na, ah, ist anscheinend nichts drin. Nur. Oh. Ah. Wo brauchen wir die Schlange? auf der Map markiert. Achso, das ist eine Abkürzung eigentlich nur. Ich muss jetzt den ganzen Weg zurückgehen, damit ich den Hundekopf anbringen kann? Cool. Machen wir das einmal. So, ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Zwar Schuss ist halt auch nicht so früh. Motorraum. Dann würde er einfach in dem Spiel nicht noch einmal alles noch einmal gehen müssen, weil ich echt nicht weiß, was er noch wartet. Da geht's okay, bergauf, oder? Oh, es ist lange bergauf Weg Yes, yes, yes! Und eine! Huch. So, ich habe jetzt einmal gespeichert und die Skorpionsschlüssel und Schie Schießpulver eingeladen. Oh mein Gott, die Oma! Was passiert? Da passiert immer nichts. So, steht die Oma da? Ich bin in die Oma aber reingelaufen. Es bewegen sich schon wieder so viel Sachen. Das ist aber ja. ungut. Das ist Es passiert bestimmt nichts Gutes jetzt. Du kommst hier nicht raus hey, hier geht auch der Freimühne raus, aber sie kommen aber What the fuck? Ja dann. Gabum oder? oder? Ja, moin. Hi. Hallo. <laughs> das ist er? Da Das ist uh... Oder die Münze eigentlich. Ja. F 44 Mark. Viel Rückschlag und ohne Mannstoppwirkung Ah! Jetzt ziehe ich das erst, also Pistole drinnen. 8 Brauche ich 8 antike Münzen? Habe ich gerade eine eine da? LOL OK, da ist ein Toter. Für sie ist es zu spät. Okay. Die Seite haben wir noch keine. Oh, wir schon gerade? Cool. Was denn da? Anscheinend. Drei, dann kriegen wir. Steril erhöhen da auf die maximale Gesundheit Okay. Und für 5 Ich glaube sie erhöht auch auf die Nachladegeschwindigkeit okay. Defekte Pistole Die loggen wir mal ein Sie ist defekt aber kann Ein Räuberzusatz wieder in Einsatz gebracht werden Ich habe aber keinen 5 an dicke Münzen hätten wir. Okay. Sollen wir uns dann... Oh, speichern. Ja. Am liebsten würde ich ja die Pistole kaufen. Die muss ja gut sein, aber... Die braucht 8 und solange ich keine 8 habe werde, Münzen da nicht ein tun. Obwohl dauerhaft mehr Gesundheit auch cool wäre für 3, Dann holen wir uns immer mehr Gesundheit. Dann hole ich mal die Münzen da außen. Zack Und hau die da mal rein 3 das ist cool gemacht Zack Hey, jetzt hat mich nicht belogen. Stärkt die Muskelkraft enorm und erhöht die Maus. Maximal Gesundheit wirkt dauerhaft. Ja dann, ich hoffe ich mal dass das stimmt. Aua. Cool. Maximal Gesundheit erhöht. Vielleicht gehört es so. Alles klar. Da waren wir schon. Und das Telefon. Oh, du. Da wir mal. Telefon. Telefon. Wo müssen wir noch schauen? Da. Ja. Hofft wahrscheinlich keiner. Na. No. Okay. Und da. Mein Körper fühlt sich immer seltsam an. Auch ich werde barbie -Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, mir, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Okay, das heißt, sie haben da halt so eine Krankheit. Und die mir war es anscheinend. Die Lösung mit so einem Serum. Und die Familie ist da leider mehr oder weniger in den Bock gegangen, aber sie hat anscheinend auch nicht da weglaufen können. Ja, interessant. So. Es geht wieder weiter. Das Schönste in der ganzen Spur, was man bis jetzt gesehen hat, ist da hinter dem Kleiderschrank. Ne? <lacht> Just kidding. Ähm, den Hof erkunden ist unsere derzeitige Mission. Jetzt helfen. jetzt klingt. So. Let's Der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich, unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ich nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu so spät ist. Okay. Und wo ist es? lange weg aber ich habe eine ahnung dass meine mutter etwas davon irgendwo im alten haus aufbewahrt also wenn wir es bekommen kann ich mir helfen und wir kommen hier weg genau und ich auch das alte haus ist nah beim wasser kannst du es nicht verfehlen okay ich hoffe du wirst mit meiner mutter fertig deine mutter pass auf die suchen nach dir Die Mutti sucht nach mir. Das alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Ja, als ob man da halt wieder zurück wenn man schon mal da draußen ist. So, wir müssen jetzt das Serum finden, um die Krankheit zu, ja, zu heilen. Und es beim alten Haus und das ist so angeblich nahe vom Wasser sein. Aber die Mutti sucht mich Ist nicht super? Schauen wir mal daher. Für sogar nicht mehr. Ähm. Pillen. Da sind Pillen. Langes bilden, die sich auf das Nervensystem auswirken. Müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Yeah. Oh mein Gott, wir können jetzt Nervengiftgranaten herstellen. Und wir können Psychotonikum herstellen. Alles klar. Nervengiftgranaten sind für Munition für Granatwerfer. Erhalten ein starkes Sicht, das sich auf das Nervensystem auswirkt. Und da brauchen wir irgendwie Akkorden oder so. Bin ich bin mir nicht ganz sicher Okay Ich okay, gehe jetzt aber also mal ganz schnell einlagern, einladen Wir sind vor Wahnsinn jetzt? jetzt haben wir halt den nächsten Item vor Dann tun wir mal die Linsen rein Schießpulver tun wir mal rein Bienen tun wir jetzt aber auch rein Psychotonik tun wir mal Ja das passt So jetzt haben wir gleich Platz Wir rennen da einfach drauf los. Und da das sind so viele Geräusche die ganze Zeit. Cool. Ähm, um, hallo. Das ist mega dunkel. Hey, die sind so creepy. Das ist alte Haus. Das war da, wo die Mia war. Oh mein Gott, ich hasse die Stimme von dieser alten Meme. Du raschelst. Mal da ja, Munition brauchen wir. Das ist immer gut. Da. krabbelt schon im Haus. Oh mein Gott, ist das creepy. Das ist das alte Haus. Wo sind wir jetzt eigentlich umgegangen? Da, okay. Weil die nach hinten rumgehen können, aber das können wir ja später mal machen. Hallo! Da sind Motten. Ähm, Halmotte. Rosanne. Rosa. Ja, Motten kennt man ja. Sind immer ja cool. Das alte Haus nach dem See um durchsuchen, ja. Gehen wir gleich durch die Tür, oder? so creepy gehen wir durch die Tür zu na was steht denn da sind also noch mehr Motten sie ist oben geh nicht hoch ah. und da bewegt sie auch alles no. yay no. jetzt scharf dann I am <laughs> like mm -hmm. <laughs> the law. Raum. just video us. Test bench stop. Ein flammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird, kann allein nicht verwendet werden. Kann man jetzt schon wieder was kombinieren? Ja, wir können jetzt so Flammengranaten herstellen und hm. Brenn Brennerkraftstoff. Cool. Warum wir gut? Aussucht man nicht ein. Cool. <hums> Wo ist denn? Jo, das war mal komplett nix. Was würdest du von mir? Hä? Ja... Wie soll ich die kaputt machen mit... Flammen aber. Ich habe ja noch keine Flammengranaten, weil was das ist.